Freundinnen und Freunde in Hamburg. Seit 1960 lebe ich in Hamburg. Es ist mir sehr schwer gefallen, von Israel, wo ich 15 Jahre lebte, in das Land der Täter nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings mit der Bedingung, nicht mehr nach Saarbrücken oder Ulm an der Donau zurückzukehren. Wo ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern lebte. Meine Eltern und meine Schwester Ruth und ihr Mann wurden von den Nazis ermordet. Viele meiner Zuhörer kennen mein Schicksal. Auschwitz, Ravensbrück, Todesmarsch. Hamburg schien mir die Stadt, weltoffen, ausländerfreundlich von der schrecklichen Vergangenheit von 1933 bis 1945 den Verbrechen der Nazis an Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, Pastoren, Pfarrer, die sich gegen das faschistische Naziregime stellten, gelernt zu haben dass es nie wieder Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Antiziganismus geben darf. Vor allem, vor allem aber nie vergessen werden darf, was damals geschah. Hamburg hat die Verpflichtung, dafür zu sorgen. Was erleben wir aber jetzt? wenn es um eine würdige Gedenkstätte zu und um das Stadthaus herum geht. Denken die Verantwortlichen in Hamburg an die Überlebenden der, Stadt, der im Stadthaus ermordeten, gequälten, gefolterten Verwandten, Wir aber die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, und der Antifaschisten, deren Ehrenvorsitzende ich bin und das Auschwitz-Komitee in der BRD denken an alle diejenigen, die genau wie wir sehr betroffen und unsagbar entsetzt sind, wie Hamburgs Regierenden anscheinend der Konsum wichtiger erscheint als ein ehrenvolles Gedenken. Wir, wir Antifaschistinnen und Antifaschisten, alle vereint, werden so lange kämpfen, bis eine ehrenvolle Gedenkstätte für die im Stadthaus ermordeten Hamburger Bürgerinnen und Bürger entstehen wird. Danke. Vielen Dank, Esther Begerano. Das Erlebte und Erlittene nicht vergessen machen, darum geht es heute hier. Und es geht außerdem darum, die Zeugnisse der Zeitzeugen zu bewahren und weiterzugeben. In diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass die Schauspielerin Ruth Marie Kröger jetzt aus den Erinnerungen der Widerstandskämpferin Lucy Suling lesen wird.